Freunde der Virtual Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Video und ich habe die Ehre, euch heute After the Fall zu präsentieren. Ich habe einen Review Key bekommen und äh, ja, das ist nicht selbstverständlich. Deshalb Dankeschön dafür und äh, ja, ich habe einen First Impression Video mit dem lieben Chris Reality aufgenommen und ja, dazu kommen wir aber gleich. Ich möchte euch auch noch mal ein Gewinnspiel präsentieren. Nicht von mir, sondern von dem lieben Sheppy, der ist Moderator auf meinem Discord oder auch unserem Discord, weil es ist ja ein Gemeinschaftsprojekt. Und äh, er hat einen, ja oder er verlost aktuell einen Key zu After the Fall. Nicht für Steam VR, wie ich es heute euch vorstelle, sondern für die Oculus Quest oder die Meta Quest und ja, alles was ihr machen müsst, ist in unseren Discord zu kommen. Unten in der Beschreibung ist der Link dazu und dann gibt es einen ja, Community-Geschenke-Kanal und da könnt ihr einfach unter, ja, wenn man ein Icon drückt, ich weiß gar nicht mehr, wie das Icon aussieht, aber das sieht man direkt, da haben jetzt schon über 20 Leute mitgemacht. Da einmal drauf drücken und dann seid ihr schon dabei und ja, wir freuen uns natürlich immer auf neue User auf unserem Discord, dass der immer weiter wächst und äh, ja. Das erstmal dazu und äh, ich wünsche euch allen viel Glück. Das Gewinnspiel läuft, glaube ich, noch drei Tage, also bis Donnerstag, glaube ich. Und äh, dann gibt es auch den Key für die Meta-Quest von After the Fall. Und ja, lasst uns mal ganz kurz auf die Steam-Seite schauen. Und das Spiel ist aktuell auch noch im Angebot. Und äh, das Angebot endet am 9. Dezember und ist aktuell für 35,99 erhältlich. Und äh, ja, das Besondere an dem Game ist, dass es ein... Plattformübergreifenden Mehrspieler-Modus bietet. Das heißt, wir können mit ja, Steam VR-Playern zocken, wir können mit Oculus Quest Usern zocken und das ist natürlich äh, mega. Und äh, ja, alle VR-Brillen werden hier auch unterstützt, Vive, Index, Rift und die WMR-Brillen. Und äh, ja, mein erster Eindruck, ich muss sagen, es macht verdammt viel Spaß. Ich habe hab das jetzt ganz kurz mit dem Chris Reality angetestet, damit wir euch einen, ja, einen kleinen Eindruck geben können vom Gameplay. Das Video von Chris werde ich später auch noch in die Beschreibung packen, dann könnt ihr auch mal seinen Kanal besuchen. Und äh, ja, also mir hat es jetzt echt Spaß gemacht. Das Tutorial ist relativ kurz gehalten, relativ einfach, also man versteht sehr, sehr schnell, was Sache ist. Ich finde, es ist eine Sache äh, oder ein, ja, eine Mischung aus Arizona Sunshine, natürlich ist Vertigo Games, Arizona Sunshine ist ja ihr, ihr Baby, sage ich mal. Und äh, dann auch noch Left 4 Dead, also das, dieser Flat-Shooter, äh, Zombie-Shooter. Und das ist eine gute Mischung aus beiden davon. Und ich muss sagen, mir hat es jetzt Spaß gemacht, ich bin gespannt auf mehr. Ich bin auch gespannt, was man noch alles erleben kann, was für Missionen, was für Waffen man bekommt und so weiter und so fort. Aber ich möchte jetzt nicht zu viel hier rumreden, sondern äh, ja, schaut euch einfach mal das Gameplay an, äh, wie gut oder wie schlecht wir uns jetzt angestellt haben. Ich würde eher sagen, wir haben uns schlecht angestellt, aber es hat trotzdem Spaß gemacht, das Spiel mal äh, ja, kennenzulernen. Und äh, ja, daran möchten wir euch jetzt teilhaben lassen. Also. Viel Spaß. So Leute, willkommen bei After the Fall und ja, gleich starte ich eine kleine, ja, eine kleine Mission mit dem Chris Reality. Als erstes wollte ich euch mal ganz kurz zeigen, wie das Spiel so anfängt und äh, was man hier so machen kann. Natürlich kann man hier den Schwierigkeitsgrad ein, einstellen, hoch, niedrig. Ich habe es jetzt auf hoch, ich habe eine 1080 Ti, es läuft einigermaßen flüssig. Wenn Gegnerhorden kommen, ja nicht mehr so, aber das, das muss man mal testen, ob es dann bei Mittel besser wird als bei hoch und ob es überhaupt an der Grafikkarte liegt. Ich lasse jetzt erstmal auf hoch, dann kann man sich aussuchen, im Stehen oder im Sitzen zu spielen. Ich stehe natürlich am liebsten. Dann haben wir natürlich für alle Leute, die eventuell unter Motion Sickness leiden, können wir uns Teleport aussuchen. Oder den normalen äh, Free-Locomotion-Modus, das nennt sich hier Gleiten. Dann haben wir die Möglichkeit, den Waffengürtel anzupassen, auf welcher Höhe der dann in Wirklichkeit ist. Ne? Wo man immer die Waffe greift und wir haben hier links und rechts die Waffenslots und hier haben wir die Munitionslots. Also wenn man nachlädt, dann äh, muss man immer zur Mitte greifen, Magazin rausholen und so weiter und so fort. Okay, dann haben wir das auch schon mal. Kalibrierung abgeschlossen. Und äh, dann kann man auch noch aussuchen, ob man ein reelles Nachladen haben möchte. Das kann man nachher in äh, seinem ja, in dem Tutorial kann man sich aussuchen, ob man jetzt reell nachladen möchte oder einfach per Knopfdruck. Und äh, ja, das ist eigentlich, eigentlich der Unterschied, so, was man hier noch einstellen kann. Und äh, ja, hier sind wir schon im Hub und hier lernt man die Leute kennen. Und äh, hier kann man dann die, die Spiele starten. Ne? Hier haben wir Erntelauf, Tundra privates Match. Und äh, ja, hier beginnt dann alles. Hier kann man Freundschaften schließen, sich Leute suchen, mit denen man dann spielen möchte. Und äh, ja, ich würde sagen, das war es erstmal. Das Tutorial äh, lasse ich jetzt erstmal außen vor. Äh, das ist auch nicht so lang. Das ist einfach nur dafür da, dass man wirklich mal schaut. Ähm, ja. Wie gesagt, das Nachladen, wie das ist. Man kann dann auch am Schießstand schießen und um zu gucken, ja, äh, wie verhalten die Waffen sich und so weiter und so fort. Ähm, dann haben wir noch eine so einen, äh, Möglichkeit, die Waffen anzupassen, wenn man genug Punkte sich holt. Und das ist hier. Und hier haben wir den Automat. Nach, welche äh, Waffen man gerade hat? Und äh, ja, wir haben aktuell nur eine Dienstpistole, die wir uns ähm, ja, die wir benutzen können. Dann haben wir hier Lauf und äh, da kann man natürlich Standardlauf. Und dann kann man immer weitere Upgrades sich in die Waffe reinbauen. Und das macht man hier, das zeige ich euch gleich mal ganz kurz. Dann haben wir noch die Möglichkeit ein Visier zu benutzen, ein Magazin. Aber man muss natürlich alles freischalten, das ist natürlich das Coole. Man wird von Spiel zu Spiel dann besser und ähm, ich, ich glaube, das macht dann auch richtig viel Spaß, die Waffen dann abzugraden, um dann zu schauen, ja äh, wie, wie ist das Spiel jetzt? Wie verändert sich das Game? Und äh, ja, ich habe noch nichts freigeschaltet, ich habe aber so ein paar, paar Credits gesammelt im Game, was, was ich eben mit dem Chris gemacht habe und ähm, ja, wenn man dann die Waffe ausgesucht hat, kann man sich die hier dran packen, so. Und dann kann man diese Teile alle abbauen. Ne? Magazin, Lauf und so weiter und so fort. Hier kann man auch nochmal das Visier ändern, ne? ob man jetzt ein holo visier hat oder nicht. Und ja, die Sachen kann man dann natürlich dran bauen, weil wir haben dann momentan nichts anderes zur Verfügung. So sieht es erstmal aus. Genau, hier haben wir noch den Munitionszähler, der ist ganz praktisch und weiß man immer, wie viel ist noch im Lauf und wie viel hat man noch hier als Reserve. Na, wie man sieht, der zählt dann auch runter. Ja, Leute, das erstmal dazu zu dem ja, kleinen, kleinen Waffen-Mod, ja, sage ich mal, oder äh, Werkbank, wie man es auch von, von Fallout kennt. Dass man das alles an der Werkbank umändern kann. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir einfach ins Gameplay mit dem Chris Reality. Viel Spaß! Chris, Chris Tupac is calling. Ah. Ja, und der Typ sagt gerade alles, glaube ich, später. Da ist er! Hallo! Hallo! Hallo. Du, du gehst aber echt komisch. Du auch, äh, ist bei dir auch. Okay. Ja, so, ich glaube, du musst erstmal bei der eine Mission annehmen, oder? Zeigst, Luna, ja, Luna, genau. yes, ja, Luna González. Aber die Größe hat es eigentlich richtig eingestellt. Hallo. Komm, Luna. Willkommen zur Linie. Frank hat mir über die Radio erzählt. Aber sieht auch nicht schlecht aus, was die was Luna. Du musst dir auf die Klingel hauen. Habe hab ich, hab hab ich. habe Ich Immer draufhauen. Immer draufhauen. So, ich weiß nicht, wie viele Leute gehen und in anderen Settlementen. Ah, die sieht echt gut aus, ne? No? Kannst du nicht Until meckern. Sieht echt gut aus. Lippensynchron ist hier. sie nicht. Aber Ansonsten so sie, sieht sie gut aus. Aber vom Modeling her... Ein bisschen muskulös, ne? Also... Ja, ist eine Mechanikerin. <lacht> Aber soll jetzt kein Vorurteil sein? Wir wollen hier keinen, Kein, kein beleidigen damit, ne? No. Also... Nein, nein, nein. Also, wenn man sich das vorstellt, jetzt ist natürlich die... Das habt hier noch leer, weil das Spiel natürlich noch nicht released ist, Auch wenn das released ist, ich kann mir schon vorstellen, dass die Lobby hier, ihr seht schon wie viele Automaten hier stehen. jeder Automat steht dann für eine Spiele-Session. Ja. Doch, so, so, ich glaube, das kann ganz interessant werden, ne? Jetzt können wir uns hier einen, äh, einen Automaten aus aussuchen. No. Das es heißt, ich egal. muss dich jetzt hier an dem Automaten dann einladen? Richtig. Ich habe aber beim Schwierigkeitsgrad das zweite genommen. Also ich habe nicht das leichteste genommen. Erntelauf Richtig. und dann Tundradome. Also Erntelauf ist glaube ich das erste, was wir machen. Okay. Dann müssen wir an an. Ah, okay. Überlebender, Veteran, Meister, Albtraum. Also machen wir Veteran. Ich habe genommen. Ja, ich finde immer, da gibt es ein bisschen mehr zu tun. Also auf deine Gefahr hier, ne? <lacht> okay, ich bin, ich bin hinter dir. <lacht> so, bestätigen. Aber ich kann dich noch nicht einladen. Park. Suche, Suche, okay. Ja, cool. Ja, machen wir jetzt starten, ne? Dann sind wir auch ja. alleine. So, also, muss ich jetzt auf jetzt starten gehen oder geht das automatisch? Ich bin aufgeregt, ich bin aufgeregt. Bei <lacht> mir geht jetzt nichts. Du bist weg. Laden? Wird ah, geladen? Jetzt. jetzt, jetzt, jetzt, okay. Ich dachte schon, wird jetzt aufgefüllt mit zweimal KI. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Also wie bei Left4Dev, äh, wie man es da kannte, wenn man da äh, gespielt hat, ist ja die KI, glaube ich. Genau, Jimmy viel, AI, ne? Michael. Bei mir lebt's noch. So, ich bin mit drei KIs drin. Das ist jetzt blöd. Warten auf Spieler, nee, okay. Ja, ja, du, du übernimmst wahrscheinlich gleich auch einen. Warten auf Spieler? Ah, boah, Alter, du bist riesig. To your first jetzt bist okay. du eine Frau. Is ich Ach, der, mich, der ist groß. groß. Ich you you der, der, der ist groß. Ist groß. Ah, jetzt, jetzt bist du wieder klein. Okay, jetzt wo du losgelaufen bist. Oh. Bäume. Hier haben wir ja nichts weiter? Ne. Ja, los geht's, ne? Ah, die kannst du mit zwei hinten halten. guck dir das mal an. Nice. Wow. Das sieht echt cool, cool aus. Das, das sieht. Das sieht gut. Oh der Schnee macht sogar Geräusche hier. Und Fußabdrücke? Nein. Doch. Echt? Doch, doch, doch, doch, Sinn. Ah, die Kiste kommen wir aufschießen. Mensch. Mensch. Munition voll. Hast du, jetzt auch was, drauf. hast du jetzt auch was bekommen? Munition voll steht bei mir da. Okay, ja. Da, das also scheint dann, oh, gemeinsam zu sein. Ja, das ist ganz gut, ne? Bereit? Ja, wenn du es bist. wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Die Magazine gehen ja leer wie nix hier. <lacht> ja, wollt ich wollte gerade sagen, ey. Nein! Alter Schwede, ist das blutig. Leck mich am Arsch. Wow. Was ist das? Okay. Weiß nicht, schieß mal drauf. Wow! Oh, okay. Hätten wir nicht drauf schießen sollen, ne? Haben wir wieder was gelernt. Kommt <lacht> jetzt sowas hier, ne? Ja, wir müssen jetzt hier rein. Erkunde die Erkunde Spieler. Sp okay. Ach, hier oben steht ja Arcade. Ach, das sieht aber. sieht aber gut aus, kannst du echt nicht meckern. So, Munition plus, hast du auch gekriegt? Ja. Da ist gut. Dann brauchen wir keine Angst zu haben, dass irgendeiner was nicht kriegt ah, oder Taschen so. Taschenlampe geht allein an. Boah, das sieht aber cool da aus. Oh, wow, wow, wow, wow, Alter Schwede. Also mit dem echten Nachladen, ist es echt schwierig. Man, man gewöhnt sich dran, ne? Ich denke mal ein bisschen Übung. Ah, da ist wieder so ein Typ eingefroren. Ja, und äh, wir haben hier auch noch... Warte, willst du die Waffe ja, zuerst ja. nehmen? Nee, nehm ruhig. Vielleicht kriegen wir die zusammen. Ich bin ich hab's okay, sie. Hast, hast du auch eine bekommen? Warte, ich guck. Hier ist schon mal irgendwas Rotes. Also ich habe eine zweite also Waffe ist... jetzt. Nee. Und die hat auch nee. irgendwelche Upgrades scheinbar. Hier, ich hab eine Spritze aber. Kann man die aufheben? Die hat eine andere Taschenlampe, so wie es aussieht. Du hast volle Energie, der hat volle Energie. Ach so geht die du, dann. Du stöhnst. Ah, guck mal hier. Magazin. Ich hab aber ich habe alles voll, ich habe alles voll. Ja, bei mir auch. Na, obwohl, ich habe ein Magazin. Was hier? Hier ist eine Karte? Irgendeine... Ja, ist aber voll, ne? Eine Charge voll, okay. Ja, ja. Hier, guck mal. Hier ist noch was. Das Ketten. Entschlüsselung niedrig. Wo tue ich die jetzt hin? Äh, an deinem Handgelenk, glaube ich. Ah, das ist hätte ich die Spritze auch hin tun können, verdammt. Also, es sieht schon cool aus, muss ich sagen, aber... Ich finde, man sieht so ab und zu an den Geräten so, dass es auch gleichzeitig für Quests spielbar ist. Was die darauf natürlich auch achten mussten. Incoming. Aber es sieht trotzdem cool aus. Ist Incoming, das ist, das ist nicht gut. Wo, wo, wo? Keine jo. Ahnung. Oh, scheiße. Wow, wow, wow, wow, Immer hey, in den Kopf. Boah, die Waffe ist cool, die ich jetzt habe. Alter Schwede. Ist jetzt hier noch was? Da unten? Was ist das? Ein Rattenloch ist das. Das stimmt. A red Hole. So. Ich guck mal rein, ja? Ne, nichts? <lacht> da da hört auch ich, der Lichtkegel auf. Hat man friendly fire? Weiß ich nicht. Mal auf mich, bitte. Weiß ich nicht. Warte, da. Also... Boy, nee. Also man sieht's, das dass man trifft, aber es passiert glaube ich nichts, ne? Nee. Ach, da oben geht's noch weiter. Aber irgendwas höre ich hier. Ja, ja. Boah, die Treppe, ey. Alles voller Blut hier. Oh, jetzt eine komische Toilette. Ja, warte. Der eine bewegt sich zu uns. Wow, wow, wow, wow, wow. Nice ah, Alter, Schwede. <lacht> ey, ey. ey, ey. Ah, die krabbeln, die krabbeln sogar. Ich hätte gerne eine, ein, Maschi ein Maschinengewehr. Alter Schwede, ey. Uh. Oh. Oh, oh, oh, oh. oh. oh, oh, oh. Geht schon wieder weiter. <lacht> Ah, ich bin in der Ecke gefangen. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich muss mal kurz hier nachladen. So. Ey, das war aber ein knappes Dinkel. Es ist, Es ist auch ein bisschen chaotisch, ne? Alter, wie no, Left for Death, ne? Oh, da kommt ein Dicker. Alter, da geht schon in die Luft. Ja, ja. ja. Ist, äh, Eater. Eater. Wie hieß ihn nochmal? Blooper bei... Bloom, Boomer. Boomer. Boomer. Boomer, genau. Ah, hier gibt's auch wieder was. Reloading. Reloading. Das, ja, das ist Bar, Ja, die kannst du dann... Dann haben wir einen neuen Weg freigeschaltet, sozusagen. Ah, was Ach, guck im mal im gesehen Das haben, haben wir im Trailer gesehen. Genau. Sollen wir erstmal da in den Raum reingehen? Hier ist noch eine Kiste. Okay. Die Kiste habe ich schon aufgemacht. Ah, okay, dann... Hier ist wieder ein Typ gefroren. Oh ja, ich brauche eine Spritze. Okay. Die Energie... Oh, ich bin nämlich fast down. So. Gut, wo sehe ich meine... Ent ah, da. Ich bin voll, ne? Also, nicht vom Alkohol, aber... So... Das ist hier, wo wir waren. Ach guck mal, die Türen kannst du... Ah, die kannst du auf... Oh, die gehen aber schön geschmeidig auf und zu. Okay, ja, da müssen wir darüber, ne? Ja. Da sind auch irgendwelche Erfahrungspunkte oder so, die wir gesammelt haben. Ja, ja. soll ich zuerst? Kommen? Komm. Ich ich hin. Geronimo! Oh! Hui! Oh. Oh, <lacht> ne, ist klar! Hört's ja gar nicht auf hier. Gut, dass man hier nicht alleine ist. Ja, das wurde ein bisschen knapp, würde ich mal sagen. Reloading? Reloading. Es <lacht> ist schon cool. Also die haben auch viel von Left 4 Dead abgeguckt, ne? Oh. Hat immer noch so den Arizona Sunshine Style. Also, man merkt, das Ja, so eine, an. so eine gute Mischung, aber, ne, finde ich. Mhm. Zwischen Arizona Sunshine und Left 4 Dead. Ja. Oh, da ist eine Diskette. Da ja, steckst du mal ein. Ja, ja, mache ich. Hier ist noch ein kleiner Weg. Ich guck mal kurz. Was ist das? Oh, ich habe eine Granate. Oh, hier geht's nach oben. Ach, Scheiße. Ist da noch was von Interesse? Willst du eine Granate schmeißen? Ich hab hier eine, guck mal. W warte mal, hier ist noch eine Kiste, die ich öffnen muss. Wo ist denn eine Granate? Ja, die habe ich an der Hand. Kannst du die mir geben? Und jetzt? Wollst du die mal werfen? Ja, jetzt nicht, erst wenn... Explosion sah jetzt nicht so mega aus, aber gut. Wir, wir, haben, schon mal mal, verschwendet. wir haben schon mal äh, geguckt wie es aussieht. Ja, sorry. I'm not of the dark or so, jetzt geht's hier wieder raus. Es passt aber zu Weihnachten, auch schön Schnee hier. Ja, ja, ja. Wir haben endlich mal ein co game ne? Nice ja. Oh, jedes Mal ist meine Munition alle, ja. Alter Schwede. Wow. Kann wir hier reingehen? Ne, sieht nicht so aus, als ob oh, man Oh, da das ist wieder ein Typ, der gefroren ist? Was hat er diesmal? Granaten, okay. Diesmal nicht verschwenden, ne? Wo können wir uns die... Ah, in, im Handgelenk auch, okay. Dann nimm du einen ja, aber, eine. aber da fliegt für meine Diskette weg. Ich hab, Du hast ja links und rechts. Achso, dann kann ich die mit der Waffe aufheben. Was ist jetzt los? Jetzt ist sie weg. Ich hab sie genommen, hier. Aus Versehen. Aber die kann ich ja. ja. Ach, alles klar. Alles du hast zwei klar. handgelenks -Slots. Okay. Jetzt, ja. Aber oh, sieht auch gut aus. Boom steht drauf. So. Ja, rein theoretisch hier wieder runter, ne? Ach, guck mal, ich bin schon unten. Wo, wo, wo? Ja. Ah. Hallo. Hi. <lacht> okay. Ja, guck mal, durch den Schnee hast du ja einen bestimmten Nebel und du musst auch nicht so viel zeigen. So, jetzt probiert das Ding mal aus. Hey. Ah, hier kann man auch gut ich verteilen, wenn man ein bisschen sich Mühe gibt. <lacht> Die Wappen schießen eigentlich ganz genau, ne? Oh. Aber so habe ich mir das Spiel vorgestellt, auch vom Trailer her, so... So habe ich es mir vorgestellt. Ja, ja, ja. ja. Ich, ich auch. Munition. Oh oh. Was denn? Hast du nicht das Schreien gehört? Nein, noch nicht. Nee. Das ist hier so, so eine. Achtung, da kommt irgendwas, wie es sich anhört. Hi. Schießt immer voll daneben, ey. Oh, da kommt wieder so ein fettes T. Okay. Wow. Also die hat mal reingehauen, oder? Die war gut. Oh, da kommt so ein Krieg. Was ist das? Alter. Ich komme nicht mehr weg. Oh, der hat mich. Nein, nein. Warte, warte, ich helfe dir, ich helfe dir, ich helfe dir. Ich helf dir. <lacht> okay, also der darf einen auf keinen Fall äh, packen, ne? Jetzt musst du mich bestimmt wieder beleben. Irgendwie. Oh, der der nein, hat nein, dich nein, auch, nein, ne? Nein, nein, nein. Oh nein, Chris, ich sehe, wie du dich zerreißt. Scheiße. Juggernaut war es. Niederlage. Wir haben verloren, Chris. Wir sind so ah. schlecht. Aber gut, für die erste Runde muss man ja auch erstmal klarkommen mit dem Ganzen. Aber für den Force Look auf jeden Fall ein geiles, geiles Game. Also macht mir auf jeden Fall... Ach, guck mal hier. Gescheitert, okay. <lacht> Ach, guck mal hier. Wir, wir sind gescheitert. Aber wir haben Punkte gekriegt. ist so. Kills 55 unter 6. Ey, da kommen mal hoch Gegner, ne? Wahnsinn, ja, ja. Aber also man kann noch, noch, noch genauer schießen. Ich habe am, am Anfang eigentlich immer nur drauf gehalten. Und am Ende her äh, versucht immer auf die Köpfe zu zielen. Und dann geht's eigentlich. Ich geh mal auf zurück. Nee, kommen wir jetzt hier irgendwie zurück zum Hub, genau. Ach, du kannst ja jetzt hier... Aussuchen, was du machen sollst, ne? Genau, ob du das noch einmal machst. Ach, das, das ist doch so geil, das Game. Also, da werden wir auf jeden Fall nochmal einen Livestream davon machen. Ja, klar, auf jeden Fall. Also, sieht gut aus, macht jetzt einen äh, guten Eindruck erstmal. Pah, auf jeden man, Fall. Man, man sieht jetzt nicht so viel, aber ich habe mir jetzt auch, wie du eben schon sagtest, nicht so groß an, großartig was anderes vorgestellt mhm. unter dem Game den Preis völlig okay. Es läuft absolut geschmeidig das Game. Gesagt mit einer 1080er Nunti, ne? also wie gesagt unter PyMax läuft. Also Gut, man muss sagen, also ich hatte das Gefühl, wenn es ein bisschen, äh, ja, das ein bisschen ruckelt wenn die ganzen Gegnerhorden kamen. Nee, glaube ich jetzt keinen Das Gefühl ist nicht mehr. so, ja, das ist nicht, ja, flüssig war es schon, aber ja, nicht so mega flüssig, wie du gerade sagtest. Ach, das ist Hoshi. Aber es wird auf jeden Fall noch ein Livestream kommen, Leute, und ja, ich verabschiede mich erstmal, macht's gut, haut rein, ciao. Ja, ich sag auch mal tschüss und äh, ich hoffe auf jeden Fall, dass wir hier viel mehr Gameplay davon zeigen können und äh, ja auch ein bisschen die, die Waffen kennenlernen und mal schauen, was es alles für Upgrades gibt, das ist natürlich auch interessant. Und wie sich das Spiel dann verändert, muss man natürlich dann mal sehen. Ne? Je nachdem, welche Upgrades man hat, wie äh, verändert sich das Spielgeschehen. Und ja, man hat ja gesehen, wie viele Gegnerhorden da auf einen zukommen. Mhm. Und äh, ja, wenn man dann eine gute Waffe hat mit guten Upgrades, macht das natürlich auch, auch nochmal was aus. Ne? Richtig. Ja, Leute, ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Oh.